haben einen anderen Blick für ein Formempfinden. Sie bekommen ein innigeres Verhältnis zur Sprache. Sie setzen sich mit der Grammatik ihrer Muttersprache ganz anders auseinander, als sie es wahrscheinlich in einem Deutschunterricht, sprich, wenn sie Langschrift erlernen, machen würden. Die Stenographie umfasst so viel, dass es, äh, den, wie gesagt, den Nutzwert, ähm, als, dass der Bildungswert fast größer ist als der Nutzwert. Ja.